Ja, herzlich Willkommen zurück zum Let's Play von The Captain. Um, wir sind im Orbit von Pi, nachdem wir glaube ich den ersten Teil dieses zweiten Teils abgeschlossen haben, also die Exposition jetzt den zentralen Punkt erreichen, indem wir an der Sch Schnittstelle zum Flug zur Erde stehen. Um, mit dem Space Gate, vielleicht nochmal ganz kurz auf die Karte geblickt. Das Space Gate ist hier. Ist das wird vom äh, Lymian ähm, kontrolliert, also das heißt von Lime. Und ähm, wir hätten die Möglichkeit, schnell auf die Erde zurückzufliegen, ähm, wenn wir das Space Gate benutzen. Und könnten dann an der Barrierenkontrolle äh, drei Sternfragmente zahlen und könnten noch zwei von diesen Disruptoren bauen, um Ortis und Eden zu retten. Das waren unsere Hauptziele. Ähm, danach haben wir die ganze Zeit gehandelt und ähm, unsere Entscheidungen getroffen und ich möchte es ganz gerne noch mal einordnen vor dem Hintergrund, ähm, dass wir äh, bestimmte Entscheidungen getroffen haben auf bestimmten Planeten und was ich nicht übers Herz gebracht habe und was auch nicht vereinbar wäre mit den Zielen, die ich mir gestellt habe für diesen Durchlauf, dass ähm, die Bevölkerung von Selig, also die Green Fingers, äh, gestorben wären, nur damit ich das Artefakt von diesem Planeten entferne. Und soweit es geht, habe ich auch versucht, äh, Kim und Brainies davon abzuhalten, das Artefakt mitzunehmen. Ich weiß schlussendlich nicht, ob das gelungen ist, sondern ich habe mich für den sanftesten Exit entschieden und habe einfach die Attrappe verkauft, ähm, in der Hoffnung, dass äh, damit die Bevölkerung von äh, Sally gerettet ist. Ähm, ich werde das Ganze so weiter betreiben, mit einer Ausnahme. Sobald Ortis ähm, in Gefahr gerät und diese Nachricht erwarte ich jetzt eigentlich in äh, jeder Minute hier in diesem Spiel, ähm, werde ich die Mission wohl oder übel dann sofort abbrechen und mich auf den Weg zur Erde machen, um Orthos zu beschützen. Ähm, ich würde dann aber in einem Nachgang, also faktisch in einem Bonus zu diesem Let's Play, äh, dann nochmal zu diesen Entscheidungen zurückspringen. Und jeweils versuche, einen anderen Weg zu gehen. Mit den Entscheidungen, die ich bisher getroffen habe, bin ich allerdings sehr zufrieden. Auch wenn ich äh, VL 624 ähm, im Stich gelassen habe und die Wissenschaftlerinnen, die dort waren. Und auch wenn ich ähm, die OCT ähm, nicht gerettet habe oder mit einem ihrer letzten Vertreter gerettet habe. damit diesen Entscheidungen kann ich gut leben. Ähm, alles andere denke ich ähm, auch Fenton Pearce war in Summe in Ordnung so und jetzt schauen wir doch mal auf dem Planeten Pi ähm, denn das Ganze Pi und Lime sind jetzt so ähm, angelegt in der Story dass ähm, sie äh, dass hier spannend, das hier spannendes noch zu erwarten ist denn tatsächlich äh, wird im Pi gerade eine sogenannte Upper Space Technologie vorgestellt werden in Lime das Space Gate mit der Lower Space Technologie funktioniert und die beiden konkurrieren direkt miteinander und zwar in einem ökonomischen Sinne. Und ich bin gespannt, wie die sich die Geschichte darum entwickelt. Ähm, verlieren wir aber gar nicht so viel Zeit, sondern kontaktieren direkt äh, Pi. Willkommen im Ausstellungszentrum von Pi. Wie kann ich behilflich sein? Ähm, ich kam gerade vorbei, als ich diese Ausstellung Werbung sah. Ich verstehe. Du bist wegen der großen Ausstellung über die Zukunft der Raumfahrt hier. Vielleicht. Ich weiß nur, dass ich einige Informationen darüber bekommen habe. Das ist brillant. Du bist einer von über 10 Milliarden möglichen Besuchern, die diese exklusive Massenwerbung über die Ausstellung gehalten haben. Klingt sehr exklusiv. Ich weiß. Ich befürchte, dass alle Tickets verkauft sind. Warte, warte mal kurz. Oh, du scheinst Glück zu haben. Wir haben gerade ein paar Tickets zurückverlangt. Soll ich eins für dich anmelden? Wie viel kostet das? Richtig, bevor wir über den Preis sprechen. Ich bin verpflichtet, dich über eine Sache zu informieren. Wir haben derzeit eine inoffizielle und höchst unerwünschte Ausstellung an diesem Ort. Ach ja, klingt ein bisschen komisch. Wenn du dich entscheidest, das Ticket für unsere Ausstellung zu kaufen, ich muss dir dringend empfehlen, einfach am KDN-Modul vorbeizugehen, das sich vor dem Haupteingang befindet. Das KDN-Modul? Ja, es sind die berüchtigten Kinder der Naturaktivisten, die sich mit ihrer unerwünschten, die uns mit ihrer unerwünschten Anwesenheit gesegnet haben. Ich verstehe. Sie sind also kein Teil eurer großen Ausstellung. Nein, das sind sie ganz sicher nicht. Also noch einmal, wie viel kostet ein Ticket für deine Ausstellung? Ja, das wären. Äh, Moment mal, ah, wir haben gerade die letzten Tickets an einem Mr. Bossman, verloren. Oh. Es tut mir so leid, das ist ein bisschen peinlich. Okay, ich muss los. Einen schönen Tag noch. Ja, das geht ja gut los. Ähm, und wenn ich mal vermuten darf, Mr. Bosnien lebt nicht auf P, sondern auf Lime. Okay, wir landen jetzt mal. Das wird zum Glück nie langweilig. Also Shuttle ist schon ein sehr spezieller Mitspieler hier in diesem Spiel. Oh! Ähm, das ist die Wolkenstadt, die sie angekündigt haben. Also das heißt, dass man über dem Boden lebt. Und wir gehen doch mal gleich aus der Garage, Shuttle-Garage nach draußen. Oh, da haben wir schon das erste Gespräch. Aber bitte verstehe das. Sie haben Ihr Modell zwischen der Ausstellung und der Garage platziert, ohne uns vorher zu fragen. Das ist eindeutig ein Verstoß gegen unseren Mietvertrag. Sie mögen unsere Ausstellung über die Raumfahrt nicht und wollen uns nur alles kaputt machen. Tut mir leid, solange Sie keine Gesetze oder Vorschriften verletzen, kann ich nichts tun. Aber das sind Sie. Nein, sind Sie nicht. Hören mir zu, wenn ich aus der Vereinbarung vorlese, Deshalb haben alle wirksamen Parteien das Recht auf eine Position ihrer Wahl, wenn nicht ein solcher Fall eintritt, der mit dem dritten Verhaltenskodex in Konflikt steht. Es ist völlig klar. Ich will mir das nicht mehr anhören. Okay. Also, die Kinder der Natur, das war auch was der Androide, wenn es einer war, gerade gesagt hat, haben sich faktisch mit ihrer Ausstellung, mit Solarpanelen, im Übrigen, und Pflanzen äh, zwischen die Garage und die Weltmesse positioniert und protestieren hier fleißig vor sich hin. Das ist ja interessant. Dann schauen wir uns mal den Flyer an. Children of Nature. Die Kinder der Natur ist eine Umweltbewegung, die aus einer engagierten Gruppe von Menschen besteht, die sich für die Zukunft des Universums einsetzen. Das Universum verändern. Stell dir ein Universum vor, in dem die Planeten blühen und die Monde voller Leben sind, wo die Energie so sauber ist wie kein Bergbach. So sauber ist wie ein Bergbach, wo jeder Mensch Sicherheit, Würde und Freude hat. Wir können diese Zukunft nicht allein aufbauen, aber wir können sie gemeinsam gestalten. Wir stellen die Macht der großen Energiekonzerne in Frage. Wir wollen die Art und Weise zerreißen, wie Konzerne und Regierungen zusammenarbeiten, um auf Kosten der Menschen des Universums Profit zu machen. Bruder Wurzel. Aha, aha. Die Klimakleber der Zukunft, sozusagen. Das, wird, das klingt interessant. Das wird interessant hier. Oh, ein weiterer Sohn der Natur und ein Spacefleet-Kapitän, wenn ich mich nicht irre. Ja, gut erkannt. Captain Thomas Velmo. Herzliche Grüße, meine Blume. Ähm, danke, schätze ich. Ist dies ein Teil der Piausstellung? ausstellung Naja, vielleicht eher eine Nebenvorstellung. Du hast dich also selbst in diese Lage gebracht, ja? Ohne eine formelle Einladung war etwas gewalttätig. Bist du mit dieser riesigen Pflanze verbunden? Oder ist die Pflanze ein Teil von mir? Ja, schätze ich. Alles Leben kann in Harmonie leben, wenn du es nur zulässt. Bei der Evolution geht es um Beziehungen und Gleichgewicht. Wer seid ihr? Wir sind natürlich die Kinder der Natur. Bist du im Einklang mit dem Bedürfnis der Natur nach einer sauberen und blühenden Umwelt? Synchronisiert? Ja, das bin ich. Herrlich. In unserer kleinen Ausstellung hier geht es um die Gefahren der unnatürlichen Raumfahrt. Darf ich dich auf eine kurze Tour durch unsere Ausstellung einladen oder möchtest du lieber auf eigene Faust bummeln? Ich würde lieber allein gehen, danke. Natürlich, du bist herzlich eingeladen. Zöger nicht, uns Fragen zu stellen, die du vielleicht hast. Wir werden dir gerne unseren Standpunkt erklären. Ich werde auf sehr anschauliche Weise demonstrieren, welche Auswirkungen ein Low Space Feld auf Lebewesen hat. Ah, das ist das Space Gate. -Lebewesen. Low Space ist das Feld, das intern vom Lymeanischen Space Gate wenn das Space Gate hochfährt, wird es ein Feld erzeugen, das etwa 50 Millionen Mal größer ist als dieses hier. Also lass uns die Demonstration durchführen. Wie du sehen kannst, haben wir hier eine regelmäßige Blüte. Der große Gegenstand rechts in der Vitrine ist der Lower Space Feld Generator. Sieh mal, was passiert, wenn ich ihn einschalte. Das sieht nicht gut aus. Hier siehst du welche Wirkung das Space Gate auf lebendes Gewebe hat. Sein Metall, der mit der Erde befüllt ist. Auf der Informationstafel steht, in der Klassung, der Die Broad Space Technologie erzeugt nachweislich Lower Space Frequenzen. Diese Frequenzen wirken sich auf lebendes Gewebe aus. Das Limianische Space Gate ist heute der bei weitem größte Verursacher von Broad Space Frequenzen. Wir kommen zum wichtigsten Teil unserer Ausstellung. Wir zeigen dir hier die bessere Art zu reisen, statt eine dieser neuen gefährlichen Technologien zu benutzen, die immer wieder auftauchen. Wir haben eine saubere Energiequelle entwickelt, die zusammen mit der normalen, altmodischen Raumfahrt genutzt werden kann. So, hier haben wir den Prototyp unserer brandneuen Super-Zusatzmaschine. Die Biomischung bezieht ihre Energie aus der gesamten Länge der Gravitationswellen, um einen möglichst sauberen Effekt zu erzielen. Und wie du auf dem Bildschirm zum Linken sehen kannst. Es würde eine langsame Beschleunigung, aber eine deutlich höhere Höchstgeschwindigkeit als herkömmliche Raumfahrtantriebe enthüllen. Und sie ist absolut sauber. Überhaupt keine Schmutzpartikel. Gibt es eine Möglichkeit, die neue Maschinen in die Finger zu bekommen? Oh, du weißt es nicht. Im Moment vergeben wir sie nur als Belohnung an die Person oder Personen, die uns bei einem dringendsten Problem helfen. Das Space Gate Los. Wirst du nicht in Schwierigkeiten kommen, wenn du diese Dinge über das Spacegate sagst? Ha, ha. Weder die Limianische noch die Pianische Regierung ist von uns begeistert, das kann ich dir sagen. Aber nach den Gesetzen hier auf Pi tun wir nichts Illegales, also können sie wirklich nichts dagegen tun. Wie kann ich diese neue Maschine von dir nochmal bekommen? Du musst uns helfen, das Spacegate ein für alle Mal loszuwerden. Es ist das fieseste Gerät, das je erfunden wurde und verschmutzt die ganze Region mit seinen Nebenwirkungen. Alle würden davon profitieren, wenn es weg wäre. Okay, danke für die Information. Bis herzlich willkommen. Ich vermute, dass der Bildschirm dazu dienen soll, etwas leicht zu visualisieren. <lacht> Aber ich kann mir keinen Reim auf die Sache machen. Das ist über Energieeffizienz. So, habe ich irgendwas noch nicht gesehen? Okay, also die wollen das Space Gate loswerden. Das sieht aber sehr beeindruckend aus. Die Details und die Fortgestellungen sind sehr gut gelungen. Um es anzufassen, würde ich sagen, dass dieses Modell des Space Gates aus Metall besteht. Was über deine Station erzählen. Natürlich kann ich das. Zunächst muss ich dich fragen, ob du dich mit dem Olympianischen Space Gate und dem Petron's transporterknoten gut auskennst. Aber sicher doch. Hast du von dem großen Aussterben im Jahr 3211 gehört? Nein, das klingt übel. Ja, das war eine solche Tragödie. Es geschah von einem Namen Jenny. Jenny war das vorgesehene Testgebiet für die vielversprechende neue, saubere P-Technologie, die den Weltraum für alle öffnet. Um das limianische Space Gate aus dem Verkehr zu ziehen. Diese neue Art des Transports basierte auf, dem gleichen, auf der gleichen Wissenschaft wie die Lower Space Technologie des Space Gates. Alles, was Pi getan hat, war, eine neue Frequenz anzuzapfen und sie Upper Space zu nennen. Bevor sie auf den Mond kamen, war er voll von Tieren und Pflanzen. Und als die Tests abgeschlossen waren, waren sie alle tot. Und du, was du hier siehst, ist eine Bodenprobe vom Mond Jenny. Das sieht aus wie normale Gartenerde. Ja, aber irgendwas stimmt damit nicht. Es ist nicht in der Lage, etwas anzubauen. Wir führen immer noch Tests durch, um herauszufinden, was dort passiert ist. Entschuldigung. Es tut mir leid, dass ich dich wieder stören muss, aber mir ist aufgefallen, dass du ein echtes Interesse an unserer Umwelt haben scheinst. Hm. Ich bin neugierig, ob du vielleicht die richtige Person bist, um etwas zu verlangen. Wir suchen nämlich jemanden, der der Umwelt auf eine andere Art und Weise helfen kann, wie soll ich sagen, direkte und körperliche Art, was meinst du? Es ist nichts Gefährliches, aber vielleicht auch nicht ganz legal. Die PIA-Ausstellung nähert sich ihrem Höhepunkt und sie bereitet sich auf ihre Hauptvorführung vor. Wir glauben, dass unsere Natur davon profitieren würde, wenn diese Upper space demonstration nicht ganz so perfekt abliefe, wenn du verstehst, wir wollen, dass die Leute verstehen, dass dieser Motor nur ein weiteres Stück Schrott ist. Warum tust du es nicht selbst etwas dagegen? Warum fragst du mich? Ich glaub mir, wir haben es versucht. Sie haben uns nie reingelassen. Es ist fast so, als würden sie uns nicht trauen. Wir brauchen einen wirklich enthusiastischen Außenseiter, der uns hilft. Du passt in dieses Schema. Ich verstehe. Was sagst du? Bist du bereit für die Umwelt zu kämpfen? Okay, lass uns den Plan hören. Herrlich. Also, wenn wir tatsächlich dann die andere Technologie benutzen können, müssen wir das Space Gate ausschalten. Hm. Hier, ich habe eine kleine Vorrichtung, die du vor der Hauptvorführung am Prototyp anbringen sollst. Das war's schon. Wir machen den Rest. Mein größtes Problem wird sein, an den Prototyp heranzukommen. Okay, ich werde sehen, was ich tun kann. Vielen Dank. Bitte sehr. Ich brunde dein Engagement hier der Auszeit. Sind dringend auf Hilfe angewiesen. Ich denke, du solltest auch mit Mr. Root sprechen, also Mr. Wurzel von dem der Flyer kam. Wer ist Mr. Root? Es ist der Ursprung dieses erleuchteten Widerstands. Ich werde dir seinen Standort nennen. Er ist eine ähm, eine sehr interessante Person. Ich denke, du solltest wirklich dorthin gehen. Ich bin mir sicher, dass es sich für dich sehr lohnen wird. Vielen Dank. Shuttle? Ja, Captain. Kannst du diese Koordinaten an das Schiff senden bitte? Ja, natürlich. Das mache ich sofort. Danke. Na gut, die Rahmenhandlung von The Captain ist jetzt so aufgebaut, dass wir zunächst erstmal mit kleineren Entscheidungen an ethische Fragen herangeführt werden. Selig war schon die erste große und jetzt geht es hier faktisch mit dem Upper Space, Lower Space, was mehr oder weniger dasselbe ist, wenn man ihm glaubt, darum faktisch die ganze Zivilisation zu retten und den ganzen Sektor ähm, zu beschützen vor der Technologie. Und sie stellen gleichzeitig eine Aussicht, dass man trotzdem schnell noch zur Erde kommen kann, wenn man auf die neue Technik setzt. Ich denke, wir probieren das aus. Wir müssen nur ähm, die Uhr im Blick behalten. Ich, ich schaue mal noch schnell rein. Wir müssen ich notiere mir das mal. Wir sind jetzt bei ein Jahr und 157 Tagen. Das muss ich mir wirklich aufschreiben, falls ich hier auf dem Planeten aktiv sein sollte. Schreibe ich denn das hin? Papier wäre gut, ne? Okay. So, wir sind zwar ein Jahr und 157 Tagen. Ich merke mir das sonst nicht. Und ähm, das braucht so ein bisschen als innere Uhr. So, jetzt können wir gehen. Jetzt schauen wir uns auch noch schnell hier den Protestführer an. Hey! Wusstest du, dass diese neue Upper Space Maschine wahrscheinlich genauso schlecht ist wie die Lower Space Maschine, das Space Gate verwendet? Ähm, was ist mit dem Space Gate? Machst du dich über mich lustig? Du weißt es wirklich nicht? Du musst dir sofort unsere alternative Ausstellung ansehen. Daran zeigen wir mit wissenschaftlichen Dingen genau, wie schlimm das Space Gate ist. Geh einfach zu dem Gold neben der Garage. Es ist kostenlos. Ich muss jetzt gehen. Das ist okay. Vielleicht kriegen wir da ein Ticket. Guten Tag, dein Ticket bitte. Ich habe keins. Nun, ich kann dich nicht ohne eins reinlassen. Gut, damit hat sich das jetzt, glaube ich, erst einmal erledigt. Die werden wahrscheinlich immer noch dasselbe erzählen hier. Und jetzt schauen wir uns mal, jetzt fliegen wir mal zu dem. Zu dem Baum. Ich habe ein bisschen Sorge, dass wir uns hier verzetteln mit irgendwelchen Neben, Nebenaufträgen. Ich schaue schnell zum Test, Countdown bis zum Angriff. Gut, das hat sich nicht geändert. Hauptquartier, Kontakt, baue Verbindung auf. Gut, dann landen wir direkt. Noch ist kein weiterer Tag vergangen, also das heißt, das müssen wir jetzt ein bisschen im Blick behalten. Es nützt es auch nichts, wenn wir irgendwelchen Personen äh, irgendwas machen und anzetteln, Widerstand, Bomben bauen, Sabotage am und schlussendlich nicht rechtzeitig Leiter Das ist. habe ich keinen. Nein, auf. Oh. Wieder eine leichte Landung von einem echten Profi. Captain. Hm? Zeit zu arbeiten, Kumpel. Was tut mir leid? Ich glaube, ich bin beim Landen eingenickt. Das war mein Fehler. Ich erinnere mich, was mache ich hier? Falls es dir, dir noch nicht klar ist, dass ich nie weiß, wo du dich aufhältst, und es mich auch nicht interessiert, ist es verdammt nochmal an der Zeit, dass es dir langsam klar wird. Nun, du protokollierst alles, was ich sage, also suche in deinem Speicherbänken nach dem Grund. Hm. Mal sehen, du redest so viel Müll, dass es für mich, für den Prozessor ziemlich anstrengend ist, wichtige Informationen von all dem Mist zu trennen. Aber da haben wir es. Ich würde rausschließen, dass du hergekommen bist, um mit einem Meister Ruth zu sprechen. Richtig, ein Denkfehler meinerseits. Hi. Hallo. Würdest du uns helfen? Wir müssen diese Kisten auspacken. Ich bin eigentlich hier, um einen Anführer zu sehen. Ist doch gut. Da bin ich mir sicher, aber wir hatten gerade einen Flüchtlingsschuttle, das ein paar sehr kranke Einheimische abgesetzt hatte. Ich müsse die medizinischen Hilfsgüter auspacken und verteilen. Sterben Menschen? Ich habe wirklich weder die Zeit noch die Lust, mich jetzt zu erklären. Könntest du uns hier einfach helfen? Was soll ich tun? Nimm dieses Päckchen Kalium Yadid und gib es dem Bruder darin. Okay, sicher. Das war doch nicht so schwer, oder? Jetzt lass uns arbeiten. Du findest Master Ruth hinter der Tür da drüben. Kommen außenseiter. Captain Helmut nehme ich an. Äh, ja. ja. Kennst du meinen Namen? Du hast dich ja auf der Ausstellung mit Bruder Stemmer unterhalten. Stimmt's? Ich schätze, das habe ich. Oh, was ist hier passiert? Habt ihr alle die Grippe bekommen? Das sind alles Eingeborene von Moonclive. Was du hier siehst, sind die Auswirkungen der Dürre. Die Dürre? Ja, es ist eine Art Strahlenkrankheit. Diese Packung Medizin von den Jungs dort draußen. Das kann ich nicht. Danke, das wird hier viel leid. Was genau ist hier drin? Das ist nur ein Name für den Zustand, wenn man lange los space partikeln ausgesetzt ist. Was genau sind also low space Station? Das ist das, was die lumianische Space-Gate als Nebenprodukt seiner Energiequelle ausstrahlt. Die Partikel trocknen die Zellen aus und töten sie langsam ab. Seid ihr die Einzigen, die davon betroffen sind? Nein, jeder, der Nagen dran ist, ist betroffen. Aber unsere genetische Konstruktion ist einfacher und auf diesen Effekt als andere. Ich bin nach einer, auf der Suche nach einem Ruth. So weißt du, wo ich ihn finden kann? Er kommt gleich wieder raus, er regeneriert sich gerade. Regenerieren? Ja, Ruth ist weit in der Evolution unseres Spezies und braucht täglich Düngepunkte. Ah, sieht so aus, als wäre er bereit. Bitte warte hier kennen. Früher steht ein junges Paar in der Schlange, um zu sehen. Was ist das denn? Das ist ein Baum. Brüder und Schwestern, verzweifle nicht in diesen Zeiten des Schmerzes. Bitte, meine Kinder, hab keine Angst. Offenbare mir deine tiefsten Bedürfnisse. O oh, Meister Hut, wir sind weit gereist, um deine Hilfe zu suchen. Gehört die Stimme, die ich höre vielleicht zu einer jungen Frau, die den Namen Area trägt? Ja, Meister Ruth, ich bin Area Daff von Goldenspark. Wie wunderbar, ich kenne deinen Vater. Sag mir, ist er hier bei dir? Nein. Ich fürchte, O oh Mächtige, er ist gegangen, er ist gestorben. Ich meine, bitte mein Kind, atme, ich verstehe. Der Kampf deines Vaters für unsere Art ist weithin bekannt. Er war ein außergewöhnlicher Mann. Danke. Ich spüre die Präsenz großer Liebe. Hat das etwas mit dir zu tun, Maria von Goldenspark? Ich weiß nicht, ob die Liebe, die du spürst, nur von mir ausgeht. Aber ich trage große Liebe in mir. Wer ist in diesem Moment hier bei dir? Es ist mein verlobter Konrad von Sandfold. In meinen Armen trage ich unser Kind. Sei gegrüßt, Konrad von Sanfam. Danke, Meister. Sei gegrüßt, Sohn von Aria. Konrad. Was kann ich für dich und deine Familie tun, Aria? Warum hast du meine Aufmerksamkeit gesucht? Wir wollen dir nicht zum fallen, Meister. Aber wir haben alles vor. Unser Dorf auf Klingburg ist wegen der Dürre ganz verschwunden. Wir können nirgendwo mehr ruhen. Ich höre deinen Schmerz und spüre deinen auf der Suche nach Hoffnung zu mir gekommen. Wir sind alle miteinander verbunden. Du bist eine Familie. Nun, deine Familie werdet hier von nun an ein Zuhause haben, hier auf dem Spark. Geht einfach rein und es wird sich um euch gekümmert. Oh, vielen Dank, Meister. Danke, danke. Wer ist noch gekommen, um meine Aufmerksamkeit zu erlangen? Wir haben einen Gast hier bei uns. Es ist der Sucher, den Bruder Stemm uns geschickt. Ähm, tritt bitte vorgehen. Ne, ja, mein Sohn, ich habe nichts von dir zu, Ich habe nichts von dir zu ah, Ich fühle jetzt, was Bruder dem gespürt hat. Der Wunsch nach Fortschritt ist schlagenehm. Aber sein Herz ist einsam und seine Seele ist besorgt. Ja, ich bin auf der Mission, zu meiner, Familie, zu meiner Familie zurückzukehren. Das ist eine Mission, die sich lohnt. Ohne Familie bist du eine Lehrerin. Wir hier sehen uns als eine Art. Wer seid ihr? Wir sind die Kinder der Natur. Unsere Gruppe glaubt an alle Lebewesen und daran, dass wir im Einklang mit der Natur leben sollen. Unsere Vorfahren von pi denken anders. Was ist mit dir passiert? Warum bist du eine heilige Pflanze? Ich habe den nächsten evolutionären Schritt für unsere Art gemacht. Ich bin mit der Natur verschmolzen und mit dem Leben verbunden. Ist das alles eine Folge des Space Gates? Eine große Gruppe unserer Kinder lebt auf dem Mond von Rock. Da befinden sich in der Nähe des Space Gates. Also ja, das ist also die Auswirkung des Space Gates. Es ist eine Weltuntergangsmaschine für alle Lebewesen. Kannst du denn gar nichts tun? Das ist ein Problem, das jeden betreffen Kannst du den Leuten nicht einfach von den Ausführungen erzählen? Wir haben es versucht, aber Politik und Geld lassen das auf Tauben stoßen. Dieses Spacegate ist das Geisteskind eines psychotischen Mannes von Leib. Es ist sein Lebenswerk und derzeit arbeitet er an einer großen Umgestaltung, um die Welt zu verstärken. Und Das wird das Ende dieses Sektors sein. Wer ist dieser Mann? Sein Name ist Eppenheim. Er ist derjenige, der Lower Space entdeckt hat. Kannst du ihn nicht aufhalten? Es gibt einen Plan für dieses Problem, aber es ist gegen unsere Natur ihn auszuführen, weißt du. Es gibt nur noch sehr wenige von uns, die in der Lage sind, einem anderen Lebewesen zu schaden. Deshalb brauchen wir die Hilfe eines Außenstehenden. Das ist der Plan. Es fällt mir sehr schwer, das zu sagen, was ich gleich sagen würde. Es sind verzweifelte Zeiten und du bist vielleicht derjenige, den der Glaube geschickt hat, um uns zu helfen. Die Umgestaltung des Space Gates darf nicht fortgesetzt werden. Wenn das der Fall ist, wird der gesamte Sektor schaden, ich bin ganz oh. Das der Plan ist es, der Plan ist ihn zu töten. Ja, das sind ganz schöne Sprünge, ja. Von die fliege weg und schaue weg über, ich vermeide einen Genozid bis in das Häfen, bis in die wir haben versucht, einen anderen Weg zu finden, um dieses Problem zu lösen, aber wir sind gescheitert. Also wirst du uns dabei helfen. Du willst, dass ich diesen Weg einmal für dich töte. Wir würden, natürlich, wir würden dich natürlich sehr belohnen. Bist du derjenige, der den Sektor und die Zukunft des biologischen Lebens retten wird, Captain Velma? Was bekomme ich, wenn ich das tue? Bruder Coral, der ja, Meister? Kannst unserem Freund die Belohnung erklären. Natürlich. Wenn du uns hilfst, geben wir dir 600 Credits für deinen. Sobald wir von seinem Tod erfahren, werden wir auf dein Schiff verlegt. Also wirst du uns helfen. Ich kann den Kampf in dir spüren, aber ich habe Hoffnung. Ich glaube, du wirst dich entscheiden, und uns zu helfen. Wenn du das tust, musst du nach Leim gehen. Du bekommst den Standort von Oppenheimer und weitere Anweisungen bei deiner Ankunft. Liebe wohl, Captain, und möge die Nacht Tour uns allen helfen. Zeit zum Aussteigen, Captain. Meister Ruth ist ein sehr beschäftigter Mann. Der Wasser dort macht mich fertig. Ist kein weiterer Tag vergangen. 67 Tage. Wenn ich von hier aus direkt losfliege und das Ganze ignoriere. das jetzt mal ich denke das jetzt ähm, die entsprechende sequenz getrennt. Zwischenzeit auf der Verteidigungsstation Ortes. Das ist genau das, was ich befürchtet habe. Was ist gerade passiert? Da das ein Gerücht. Der Angriffsstrahl da oben scheint sich verändert zu haben. Was meinst du, wird verändert. Also ich bin mir nicht sicher. Aber unsere Schilde können nicht mehr vollständig abwehren. Der Strahl zieht uns langsam viel Zeit haben zum Glück ist der Verlust momentan nicht so. hoch Wenn der Strahl nicht stärker wird, dann sollten wir unsere so Schiffe. Nein, ich verstehe. Konduktiere das Base vita und alles im es auf dem Aufwand. Ja, so jetzt ist genau das eingetreten. Was ich befürchtet habe. Wir werden gerufen. Captain. Es kontaktiert dich jemand. Ja, das kann ich sehen. Ich will aber nicht reden. Sie ist sehr dringend gekennzeichnet. Okay, dann sollte ich wohl antworten. Dein Schiff wird als Empfänger von Informationen identifiziert. Bitte bestätige den Namen Kopernikus. Bestätige. Ich meine, das heißt, den Namen meines Schiffes zu bestätigen. Okay, danke. Warte, um die Missionsdaten zu erhalten. Die Daten mit der Bezeichnung Yamabatra wurden an dich gesendet. Ähm, okay. Danke, schätze ich. Folge einfach den Anweisungen, um deine Mission zu erfüllen. Con out. Okay, das waren die Children of Nature. Captain, du hast eine Nachricht auf deinem Infopad. Okay, danke. So, wie weit brauche ich von hier bis zur Erde? Wahrscheinlich länger. Da komme ich jetzt schon 68 Tage zurück. Nee, könnt ihr bitte knicken. Für mich stand die Entscheidung fest, ich experimentiere jetzt hier nicht. Ich gehe zurück nach Pi und werde jetzt im ersten Durchlauf einfach zur Erde durchfliegen, werde den Rest jetzt ignorieren und komme danach nochmal ähm, nach Pi zurück. Und schaue dafür mal schnell, ob ich den. Kann ich den Speicherstand irgendwie kopieren? Das schaue ich mich mal schnell nach. Das habe ich noch überhaupt nicht gemacht. Ähm Wo ist das Ganze hin? Space Gate, es tut mir leid, ich muss das muss hier kann mir hier keine Space erlauben. 67 Tage, mit der schnellsten Maschine. Tja, bestimmt in der Zwischenzeit sehen wir dieselbe äh, Sequenz nochmal mit Jetzt können wir überspringen. Aber das ist gut. Okay. Tag 276. Schmuggelroute. Kontakt. Wer ist da? Ich bin Captain Thomas... Ich bin Captain Indies Skies. Ich muss durch die äußere Barriere kommen. Oh, ein zart aussehender Mensch ist Zusuch. Sieh an, sieh an, sieh an. Ich verstehe, ich verstehe. Man fragt sich, ob mit der offiziellen Passage etwas nicht stimmt. Ich weiß nicht, ob du es bemerkt hast, aber es herrscht Krieg. Wir haben es bemerkt. Es ist uns einfach egal. Ich muss durch die Barriere. Haha, das wird dich was kosten, fürchte ich. Ich habe 36 Credits. Ist das genug? Äh, nein, wir wollen deine Credits nicht. Wir wollen 5 Sternfragmente. Es ist nicht verhandelbar. Nein, das will ich nicht tun. Wir verstehen. Willst du sonst noch etwas. Wieso fünf? Was ist das für Quatsch? Also, hast du jetzt die fünf Sternfragmente? Kann ich so halten. Nicht vorhanden, nein, das will ich nicht. Wieso bin ich da jetzt 5 und nicht 3? Ja, das kann ich nicht. Ich kann nicht die ganze... Da habe ich nichts mehr an der Hand. Wir verstehen. Jetzt ist es an etwas? Ich muss jetzt gehen. Okay. So, was machen wir? Irgendwas stimmt da nicht. Es wird gemungelt, dass der Preis für den Eintritt in die Space Fleet Sektor drei Sternfragmente beträgt. Ich hab ich auch was falsch gemacht? Du bist Was willst du? Ich muss durch die Reihe. Also, kannst du jetzt 5 Sternen verbringen? Jetzt ich mal. So, jetzt habe ich keinen Standfall mit mehr. Das wäre bitter, weil dann kann ich nämlich keinen Disruptor-Strahl bauen. Ich hatte fünf. Gut, dann soll es mir egal sein. Also, dann ist alles gut gegangen. Dann bauen wir die. Das ist ja komisch. Okay, das der Dann können wir noch einen bauen. Dann haben wir zwei. Damit können wir ihn retten. Und. ich mal nichts gesagt haben, warum was auch immer das jetzt gewesen ist, ähm, ist mir egal. Ähm, dann ignorieren wir das einfach und fliegen einfach durch, würde ich sagen. Eingang durch die Barriere. Ja, bitte Eingabe. So, 68 Tage sind sie jetzt, jetzt hoffe ich, dass ich rechtzeitige rechtzeitig erreiche, dann los. Das Gesetz auf Außenposten, bin ich rechtzeitig oh zum Glück. Captain, diese Station wird schwer Oh mein Gott, das ist Station. Bauerverbindung folgendes Das folgende ist eine aufgezeichnete von allen Schiffe, die also die Barriere bekommen, und werden von der Flotte. angegriffen. Bitte nutzen Sie eine neue Art von Unterdrückungsstrahl, angegriffen. alle Schiffe die Räufe angegriffen. Neutralisierte über angreifende Schotronen und den Ort. Ich bin bereit, den Unterdrückungsfeld Struktur hier einzusetzen. Send die Stationen ich, dass sie sich bereit halten sollen, ihre Waffen einzusetzen. Ja, auch ich denn. Sie sind bereit. Okay, tun wir es. Okay. Kommandant, das war unglaublich. Wir haben alle, gerade alle Schiffe ausgeschaltet, die, die das Unterdrückerfeld verwaltet haben. Ich weiß, was ist passiert. Ein anderes Schiff hat uns geholfen. Ist es eins von unseren? Das sind nicht unsere, aber sie kommen von der Space Fleet. Sein Name ist Kopernikus. Kopernikus? kontaktiere das Schiff sofort auf Mann. Ja, Ma'am. Im Orbit von Bauverbindung auf... Thomas, bist du das? Ich bin's. Hey, meine Liebste. Du bist am Leben. Was ist passiert? Es ist während der Transportmission schiefgelaufen. Ich bin weit draußen in der äußeren Region gelandet. Es tut so gut, dich wiederzusehen. Wie geht es dir, Schönste? Mir geht's gut, Thomas. Aber wir müssen das später fortsetzen. Jetzt sollten wir uns auf, äh, uns auf den Krieg konzentrieren. Schönen Dank. Ja, natürlich. Die äußerbarriere durchbrochen und jeden größeren Außenposten diesem Sektor bearbeitet. Wir glauben, dass das den Seitenplatz in den Weg bereiten soll. Wir haben noch immer keinen Plan, wie wir ihn aufhalten können. Ich habe vielleicht einen. Was meinst du? Ich habe eine Brennstoffzelle mitgebracht. Eine Brennstoffzelle. Du hast eine Brennstoffzelle? Das ist wunderbar. Gute Arbeit, Thomas. Damit wir, können wir die Union da wie es tut. Ich würde ja das Space Fleet Hauptquartier für dich kontaktieren, aber ich fürchte, dass unsere drei in der tiefen Raumkommunikation gerade gestört ist. Ich verstehe. Ich bin so froh, dass es dir gut geht, Baby. Das gilt auch für mich. Du musst diese Brennstoffzelle sofort nach Oedipus bringen. Und unsere Zukunft hängt davon ab. Ich komme dahin. Wir sehen uns, wenn all das hier vorbei ist. Ich liebe dich. Ich liebe dich So. Ich denke, es wird Zeit. Hoffentlich also ist das nicht zu kurzsichtig gedacht. Okay. Dahin reisen wir sieben Tage. wahrscheinlich wenn ich jetzt natürlich fünf Stück gehabt hätte, das wäre toll gewesen Schiff, lass uns den Unterdrückungsfeld des Rotoren benutzen. Informiere jetzt die Schatzung. Das hat super funktioniert. Also, unsere beiden Ziele sind aufgegangen. Wir sind rechtzeitig an der Erde und wir haben eine Brennstoffzelle und wir haben Orte oh, sind eben Befreit. Ich glaube, das hat ihr Problem gelöst. Der Schal scheint unten zu sein. Okay, versuche die Station zu erreichen. Bau eine Verbindung auf. Hier ist ihn. Ich bin Thomas Wemu, der Captain des Space Fleet Schiffes Copernicus. Du bist ein Held, Captain. Ich kann nicht ausdrücken, was ich im Moment fühle. Du brauchst nichts zu sagen. Ich bin einfach froh, dass ich helfen konnte. Wir, die wir überlebt haben, danken dir und deiner Crew. Kämpfe warten uns böse Ihnen. Das können wir dir versprechen. Hey, laut. So. Okay, das gab gerade eine Auszeichnung. So, mehr haben wir nicht. Mit drei weiteren Sternfragmenten könnten wir an der Stelle jetzt alle anderen Außenposten auch noch hätten, aber wir haben sie nicht. Und deswegen, ähm, und ich sehe auch nicht, wie wir sie im Spiel selbst noch bekommen sollen, aber ähm, das wird Zeit dann für die Bonusrunde, würde ich sagen. Und ich hoffe mal, dass ich jetzt hier theoretisch das alles noch laden kann. Das sieht aber ganz gut aus, würde ich sagen. bleiben am Standort angekommen. Das wäre derjenige, den wir, dann, den wir dann brauchen. Und ich hoffe, dass ich darauf nochmal Zugriff habe. Dann. Sehr schön. Dann würde ich sagen, ging es doch schneller als gedacht äh, mit dieser Session weiter. Und wir machen uns auf den Weg zur Erde. Aber die Erde werde ich nicht heute spielen, sondern das wird Teil einer weiteren Folge. Wir fliegen aber zumindest erstmal hin. Fünf Tage und ich würde dann mal rechnen, dass wir noch unsere Widersacher begeben. den General Avelton Denn der ist ja auch auf dem Weg zu Ende. Ah. Tag 292 im Orbit von Erde. Jetzt schauen wir nochmal auf die Sternenkarte, wo der Sternzerstörer ist gerade. Er ist gerade faktisch an dem Ab an der Absturzstelle des Bulkitus. Also wir haben ausreichend Vorsprung. Wir werden das freilich alles nicht brauchen, aber wir haben unsere Frau gerettet. Das ist das zentrale Moment. Und an der Stelle würde ich sehr gern ähm, die Aufnahme für heute erstmal beenden und wende mich, also denke ich, dem Finale dann in der nächsten Folge zu und würde ähm, mich sehr freuen, wenn ich dann im Anschluss an diese Folge ähm, tatsächlich noch die Gelegenheit hätte, die Geschichte von Pi und Lime noch einmal durchzuspielen. Vielleicht springe ich auch ganz zurück bis ähm, zu Fenton Perth, und schaue nach den Tagebüchern von Samoas Mann. Aber da bin ich mir noch nicht sicher. Ich denke, Pi und Leim reichen erstmal. Und darauf freue ich mich. Nicht nur auf die letzte Folge, sondern dann auch noch auf die Bonusinhalte, die sich dann an dieses Let's Play anschließen. Also bis dahin und bis zum nächsten Mal. Ciao.